Einmal Profis arbeiten. Okay, ich bin kein Profi mehr, ich bin ein Veteran. Ja, Leute, lang ist es her, aber ich bin wieder hier und wir haben einen Gast. Ja, du bist mein Gast hier. Ja, okay, oder so rum und nach alter Manier. Wir haben es schon öfter gemacht und zwar, wir nehmen ein Produkt. Wir haben bisher immer Legendary Duelist Decks genommen. Aber diesmal nehmen wir auch wieder Götterkarten, hatten wir schon mal. Aber halt in Form der Structure Decks. Wir öffnen die, tüten die ein und spielen einfach blind. ne? Genau. Kennst du Karten daraus? Äh, teilweise ja, ich bin mein, der javier player ne der ist schon sehr, sehr gut. Also ja, also ich, Slifer-Fan, ich bin natürlich Slifer. Ja, klar. Und dann bleibt mir keine andere Wahl, als Holz zu spielen. <lacht> genau richtig. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt ein und ja. spielen dann einfach gegeneinander. Let's go! So, gut gemischt ist so ein halbwegs. Eingehüllt ist auch. Sehr wichtig. Dann wollen wir mal gucken. Genau, hochentscheidend. Drei. Oh. Fünf, dann fängst du an. Wow. Ist ja die Frage, ob es gut ist oder schlecht. Ich glaube, die sechste Karte kann. Oh, so war das schon Hand. Oh. Oha, das ist aber gut gemischt. Ich kann leider gerade wirklich gar nichts machen. Ich kann gar Jeder nichts machen. Jeder macht Pass. Machen. Ja, du bist. Es ist unglaublich. Pass. Ach was? <lacht> das ist ja ein gutes Zeichen für das Fakt <lacht> Ja, fest. ich kann wieder nicht Nicht! <lacht> <Nee. Ja>, Monster! <lacht> Was ist das denn? Also oh. es, aber es geht. Ich glaube, es geht wirklich nicht schlimmer als das. Okay. Äh. Was ist das? Ich normal beschwöre, den Taktwien. Ich kann seine ATK halbieren, dafür darf ich einen Token beschwören, das mache ich natürlich auch. Ebenfalls aktiviere ich Nachschubstrupp. Oh nice, ja. Und dann greife ich dich mit 900 direkt an. Okay. Dann bist du bei 7-1. Und dann bist du. <lacht> gut, dann sehe ich. Cool, okay. Ähm. Ja, dann. Kannst du das auch mal spielen? Ja. Okay. Ich kann richtig gut spielen sogar. Oha! Was? Das war was? Eine Schlüsselkarte. Was? Denn ich kann Engel 01 Spezial beschwören, okay. indem ich ein Monster. Ah, oder ja. Ähm ja, und. Da du jetzt ähm, zwei Monster kontrollierst und ich eins, kann ich Seelenkreuzung aktivieren. Was? Oh, das <lacht> ist, das, das <lacht> ist das nicht dein Ernst. Ich kann nicht zwei deiner Monster und meinen Monster nehmen. Warum habe ich ein Monster beschworen? Ich weiß es nicht. Äh, was kann ich noch? Du kannst einen. Du kannst du eine Zu dich zu einer Ach, ich kann sogar noch eine zu durch Beschwörung machen danach. Ha, ah, krass. Äh, genau, jetzt kommt erstmal der Obelisk aus Feld. Dafür spielen wir das doch. Und... Ja, <lacht> Fühle ich jetzt nicht so gerade die Euphorie. Ja, okay, man kann ich nichts machen. Äh, Angriff. Ja, gar nichts machen. 4000 direkt. Ups. Als ob das geht mit der Karte. Kann nicht sein. Doch. So von wegen so... Nee, du kannst jetzt nicht angreifen. Damit ja, aber du so. hast ja keine Effekte gemacht. Das ist mir egal. Du bist... <lacht> ja, ein Monster. <lacht> doch, Jetzt können wir spielen. Der Obelisk liegt einfach schon im... Warte, war das der zweite? Ne, der dritte Zug. Mhm. Also der fünfte. Insgesamt. Die Karte ist schon echt stark. Die ist schon echt stark. Dann aktiviere ich Reaktorschleim. Okay. Ich kann da halt Spiel Spielmarken beschwören. Ja. Ähm, und dann gehe ich in die Battleface. Weil in der Battle-Phase kann ich ihn opfern und darf dann metallisch reflektierende Schleiben holen Ach, cool. Und setzen. Okay. Reicht zwar auch nicht gegen Ulysses mit 3000, <lacht> aber... So. Und äh, ja, dann bist du dann. Ja, dann setz ich eine Karte. Ich denke dann, bis zum Ende des Spielzugs darf es immer noch nicht mhm. Eine Karte. Eine Karte? Ja, das, das würde mir echt ausreichen, ja, ich sein, aber ich, ich kann... <lacht> Ach so, ja. Dann greife ich Mann. Ähm. Mhm. Den Token... Ach stimmt, hast du die ganze eigentlich gezogen? Weiß ich gar nicht. Was? Ne, du ich hast sogar Opfer, nicht zerstört. Ah. <lacht> ja. So, jetzt habe ich auch eine Bist <lacht> du? So. Ja, dann bist du. Ich brauche irgendwie Slifer, irgendwie Slifer. Wo ist er? Du ja, könntest mit deinem Gott meinem Gott besiegen? Nein, echt? <lacht> you don't say. <lacht> Das ist schon sehr problematisch hier alles. Sehr problematisch. Dann setze ich noch eine Karte und dann muss ich abwerfen. <lacht> Oha, und dann bist du. Eigentlich eine gute Idee für so ein Sliverdeck. Oh, krass, okay. Abwerfen ist eine gute Idee, weiß ich nicht. Ähm. Hey, what? Was jetzt? los wir schon wieder so eine Broken Card. Ich, ich habe auf jeden Fall eine gute Karte gezogen. Okay. Äh, ich aktiviere jetzt einfach mal. Das nein, nein, Nein! Äh, nein! Nein! Ja, Ding ist halt das, das ein Token? Ja. Ja, es geht halt auch nicht, ne? Weil ich muss ein äh, Effektmonster nehmen. annulliere die Effekte von einem Effekt. Ja, es geht dann nicht. Geht. Dann geht's nicht. Oh, ich bin gerettet! Uh. Ich ja, bin weil gerettet! weil sonst hätte ich dann, hätte ich dann eine deine fallen zu stellen, Ich können. weiß. Äh. Kannst du kannst sie ersetzen und Gegner schon Spiel aktivieren. Das ist ein Quickspat. Ja. Du ist so gute Idee, hast du hast recht. Ja, Danke für den Tipp, ja, mein ich... Gegner. Willst du angreifen? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor Der Spiegelkraft, Ich kann... Hahaha. <lacht> Spiegelkraften? Ja. Wieso? ist sind im Urlaub, hm? Ja, ganz ehrlich, du bist. Ja, weil <lacht> ich habe ein bisschen Angst. Da habe ich gerade äh, keine Möglichkeit, meinen Urlaub okay. zu schützen. Wow, du hast eine gute Zauberle Feinkarte gesetzt, oder? Weiß ich nicht. Jetzt Wenn es Oh du, Ich hab kein Effektmonster, was machst du denn jetzt? <lacht> Ey, dieser Flederbüsch ist schon echt stark. So, aber. Ich ja, muss mich ja irgendwie verteidigen hier, dann bist du dran. Okay. Ja, gut, dann setze ich noch eine Karte. Ja. Ich warte nur, bis ich meinen Gott ziehe, dann ist dein Untergang! Ich muss ja eigentlich angreifen. Ja, ne? Natürlich, weil sonst dein Gott kommt <lacht> und dich vernichtet. Das ist schon echt schlecht. Trau dich. Und für jedes der Städte ziehe ich eine weitere Karte, die es mir erlaubt, Gorkos um life zu ziehen. Eben, nee, ich trau mich nicht, du bist. Ich trau mich nicht. Oh! Nein. <lacht> <lacht> <lacht> Diese Spiegelkraft, ey. Mhm. Oh, jetzt ist meine coole Ultra-Reihe ja. auf dem Friedhof. Oh, das war schade. Das war meine. Be ich habe auch noch einen Fledermisch, ne? Stimmt. Ich kann die Token sogar auch fangen, ne? Ja, ja. Oder? Das ist jetzt ja relevant. Oh oh. Ich denke mal schon, dass man ihn opfern kann. Ja. Ja, ja doch ich. Das Problem ist, Obelisk ist natürlich da. Ja. Aber bevor das gar nicht passiert, ich opfere den. <lacht> Dann setze du ein Monster. What the hell? Du bist <lacht> Okay. Ah, das ist cool. Ah ja? Solange ich nicht draus anzugreifen. Er wartet auf jeder Bescheid. Hmm. <lacht> Dammit. Sind die Stufe 7, nicht Stufe 6? na ja, super Schade. Das ist ja. Da brauch ich jetzt weitere Bude für. Tja, kannst ja Obelist abfangen. Ja, hast recht. <lacht> das kann ich kann ihn machen. Ja, machen wir einfach. Oh mein Gott. Wäre es ein Monarch, wäre es ja cool so. Jo. Ah gut, dann äh Nee, nee, ja, du bist. <lacht> Ja, also, theoretisch bräuchte ich ja Slife, um dich zu vernichten. Aber... Sag bloß. Ich aktiviere Höhle der Finsternis. Hier werden alle Monster auf dem Spielfeld Finsternis. Auch dein Obelisk. Ich beschwöre boshafter Aufseher. Hä, wie jetzt, hä? Der Der ist da. Ach, der macht alles zu, äh, zu, ja. zu Dark. Ah. Ich kann jetzt einen dark Monster auf dem Spielfeld opfern. Die Feedspaar sagt aber zusätzlich, wenn ich einen dark Monster opfern würde, kann ich auch gegnerische Monster opfern. No way. Ich opfere deinen Gott, um seine Fähigkeit zu aktivieren. Das gibt's doch nicht. <lacht> als ob es geht. Und oh, jetzt darf werden. ich ein Finsternis mit 2000 oder mehr Defense mir auf die Hand holen. Leider ist der eine natürlich Gott, das geht natürlich nicht. Habe ich überhaupt noch ein Target? Oh, der geht. Der geht auch. Der nicht. Ja, ja, dann nehme ich den hier. Herzog Scheid. Okay. Mir ist eigentlich egal, was ich mir suche, denn er hat einfach mehr Dinger. <lacht> ich habe deinen Gott damit jetzt vernichtet. Das bringt das leider nichts mehr. Das zählt nur bei ja. Normalbeschwörung. Er kann es auch mal von zerstören, aber nur bei Normalbeschwörung und dann geht der Zähler. Und das geht jetzt alles nicht mehr. Ja. Aber ist mir auch komplett egal. Weil ich kann jetzt einfach in die Battle Phase gehen und dir einfach... Angriff mit 1,6. Ja, es geht durch. Angriff mit 1,7. Ist das okay? Ja. Das tut ein bisschen weh. Ja, findest du. 6, 5 und nochmal 1,7 und 3, äh, 4, 3, 3 noch. Äh, ja, und dann bist du dran. Achso, Effekt, ne? In der Endphase geht der Zugspieler in der Spielmarke. <lacht> Für jedes Tribute Darkness. Hm. Nein, das ist nicht einfach Once a Reborn für Obelisk. Nee, das nicht. Ich, das würde ich so viel Ressourcen kosten, ich... Echt... Oh nein! Ich bin ressourcentechnisch voll im Nachteil. Also, Jetzt ich kann. aktiviere Gehirnkontrolle. Nein! Doch! Und oh. der, ist, der ist ja spezial beschworen, ne? Ne, der ist normal beschworen. ist normal beschworen? Ja, kannst du Achso. nehmen. Hm. Warte mal, kannst du denn auch meine opfern? Äh... Also ich kann auch den nehmen, ne? Der ist ja auch normal beschworen gesetzt. Ja. Ja, wahrscheinlich nehme ich das sogar. Mhm. Der ist auch stärker bestimmt, oder? Ne, der 1,6, ein, 6, ein 7. Ja, ist mir auch egal. Ich habe mich noch Stunk auf dem Monarchen. Oha, Stark! Was opferst du? Und ich opfer dann... ...die verdeckte. Ja. Und den für... Für das... Uh, okay. Äh. Ja? Ja, den. Oh! Du hast einen Effekt nutzen, wenn du willst. Genau. Und jetzt kann ich den wählen und dann irgendwie wird der... Was? Äh, Echt? Ach so, das ist also, ein andere Gizmeck. Also ja. Aber habe ich ein Finsternis, was dieselben Angriff hat? Das weiß nicht, ich glaube nicht. Okay, okay. Müssen wir mal gucken. Wir ja! Mal. Ich glaube so ja nicht. Charge! Charge! <lacht> Hallo! Mein Gegner schummelt. <lacht> Fehl, Fehlaktivierung. Ja, äh, ich glaube auch. Ah, Mandragora wäre sogar fast. Da fehlen 100 Angriff. Wow. <lacht> Dammit! Ja, dann geht das wohl nicht, ne? Hexe geht leider auch nicht. Ne, okay, schade. Äh, ja, dann möchte ich einfach nur drüber rennen. jetzt traut er sich auf einmal! Ja, jetzt habe ich ja keinen Nist. Gott zu verlieren! <lacht> jetzt habe ich keinen Gott zu verlieren! Äh, dann verliere ich 3-850, oh, ja, ja. was ist das denn? 850? Ja, das 3, sind. 550 ja. Ja, ja. Ein Siegner. Ach, 550? Ja. sind 2, 4, 4. 4, 3, 4, 5. Ja, diese 50er stellen immer. Mhm. Lästig. Boah, jetzt haben wir fast gleich viele Lebenspunkte. Klar, es wird Zeit für einen Gott. <lacht> ah, ja, ja. Wo sind deine Karten? Du kannst gar keine machen. Ja, mach mal. Aha. Mach mal. Glauben sie mir einfach nicht, dass ich keinen Gott rufen kann? Das ist nicht ein Gott. Es ist auch Gott. <lacht> du hast nur einen Gott im Deck. wir haben ein Problem. Aber ich habe fünf Monster. Ah, ja. Ich hoffe, der Träger. Ich meine, du hast ja nicht genug Handkarten. So. Für was? Jetzt Achso, gerade. das ist schon echt viel. <lacht> ja, Slifer, ich muss meine Handkarten mir bewahren. Ey, wenn ich Slifer ziehe, bist du so tot. Please don't. Oh, ich hab vergessen, eben zu ziehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dumm. Ist es optional? Ne, ist ein Must-Effekt. muss ja. ja, musste ich jetzt nochmal ziehen, leider. Ja! Yes! Nein, leider nicht. <lacht> <lacht> oh Mann, ich kann. So viele Karten, aber kein Gott. Kein ja, Karten. das Ding ist stärker, da komme ich nicht mehr. mehr. <lacht> man ja, man blöd hat blöd gelaufen, ne? 2250 sind schon viel an. Alter, also ich könnte so viel minus gehen, um den zu zerstören. Oh nein, ich kann doch nicht, warte. Warte, warte, bliege an. Oh mein Gott! Wirklich, ich habe ein Outfit, das Ding. Ich normal beschwöre. Phantom Himmels oh, wow, okay, Ich kriege okay. zwei weitere Monster. Ja. Und jetzt opfere. <lacht> nicht für einen Gott. <lacht> das glaub ich glaube opfere jetzt alle okay, was, wie? vier, um ihn uns... spezial beschweren zu können. Was macht das? Jetzt? Er kriegt vier, äh, 100, 500 ATK für jeder. Oha, okay. Und jetzt könnte ich noch ein Finsternis Monster adden. Aber ich glaube kein passendes, also das, hm. ist okay, das nicht. Aber er hat jetzt 2500 Angriffspunkte. Okay. Und äh, ja, das reicht, um dein äh, Monster äh, zu zerstören, ne, würde ich sagen. Äh, Angriff. Ja, ich glaube, dann aktiviere ich mal meine Spielkraft. Ich wollte eigentlich aufhören fürs Live, aber... Äh, was? was? Ist das für einen direkten Angriff? Oder einfach nur ein nee, wird sein. Oh fuck, ist es gegen einen direkten Angriff? <lacht> ja! No. Angriff! Ich, ich, wieso ist denn sie so schlecht? Angriff! Angriff! Das sind's... Das was wird der dann? 250? Dann kriegst du 52, schaden. Äh, dann ist sie ja doch nicht so gut, wie ich dachte. Okay. Naja, jetzt äh, habe ich Schwierigkeiten. Zählt die auch jetzt, wieder das? Äh... Dann, äh, so viele Fähigkeiten wie ein eine gewisse Anzahl der Monster, die als Tribut angeboten wurde. Es geht! Es geht! Wie jetzt? Ich kriege für jedes angebotene monster Tributiere Bitte tributiere. Äh... Beschwürdiger als Spezialer schon mal verhandelt. Äh... Tribut, Genau. Du kannst die beliebige Anzahl findest man das Tribut anbieten. Es geht! Ich kriege vier Monster wieder! <lacht> Hä, hey, wie krass! Hätte das ist ja voll gut! So, mein Lieber! Und jetzt machen wir mal! <lacht> hm. Mann, ich kenne jetzt deine Spielkraft! Ja, wow! Das ist echt schlecht! Äh, ich hoffe einfach darauf, dass du die nicht äh, zerstörst. Also, ja. bist du! Okay? <lacht> ah. Nein. Nein, nein, nein. Ich kann die leider wirklich nicht zerstören. Ähm, ja, deswegen Battlefield angriff ja, glaube ich noch. Ja, dann hättest du noch 650. 650 live, kannst du nur noch. Wenn nicht durchgeht, ne? Sonst hast du noch 3150. Hmm. Schon gut, ne? Oh. Ja, ich glaube, ich aktiviere ja, das. Für okay. diese eine Karte. Deck, Ein ne? Mischen. Ja, genau. Ah, das ist schon echt schlecht. Du hast noch vier Karten da zum Tributen. Set one pass. Okay. Cool. Dann speziell würde ich erstmal Mandragora, aber einen anderen Passchen. Ja, kein Problem. Das dürfen Sie. Ähm, ja, und dann ähm, ja. würde ich sogar auch noch... Ach so, noch was machen? Ja. Würde ich den hier normal bestellen? Ja. Und dann Exit... Nein. Dann Exit wäre cool, ja. <lacht> dann ähm, hm, gehe ich in die Belfast. Ja. Und greife. zwei. Mit deiner komischen... Nein, darf ich ziehen? Ja. Und dann würde ich gerne. Hm. Lassen wir das so? Also, ich meine, wenn irgendwas krasses jetzt kommt, uff, dann bin ich ja echt tot. Das ist nicht so gut. <lacht> das ist echt schlecht. Ach, Mensch. Auf wie vielen Wegen möchten sie zerstört werden? Ja oder ja? Hm. Okay, machen wir es so. Ach, nein, das ist auch doof. Oh, schwierig. Ja, ich aktiviere nochmal Doppelführung. Wow! Okay, das war jetzt unerwartet, ja. Jetzt hol ich die zwei. Oh nein, ich hatte so Den. Und ich jetzt nochmal. Perfekt. Dann rinze sich um drei, kriegt meine Token. Ja, jetzt habe ich sowas auch. Ja, okay, spielstark. Nice. Meinst du, die schützen dich? Und jetzt kann ich... Was kann ich jetzt noch? Meinen Topf dazu. Oh, du kannst slide, du kannst Openless recyceln. Genau. Wundervoll, oder? Jetzt hoffe ich nur, dass ich den ziehe. Oh, ja, aber du kannst ihn eh noch nicht rufen, diesen Zug. Das ist das Problem. Und deswegen werde ich dich vernichten. Okay. Ich brauche Slifer, bitte! <lacht> Der Top-Deck des Jahrhunderts. Ich habe so viele Handkarten und ziehe nicht! Das Deck ist ja noch ein bisschen, ne? <lacht> Kann ganz unten liegen, das Slifer. Und Schild da. <lacht> <Der Rapper ist. lacht> ne, liegt nicht unten! <lacht> Einfach mal Deck. Hochnehmen, <lacht> klar, warum nicht? <lacht> Judge! Guck mal, das blinkt mir morgen gerade. Kannst ihn also ziehen. Dann... Und jetzt Kreuzung spielen und dann überlässt... <lacht> Nein, du hast ja Nein, schon weißt. Ich hab leider nichts. So, in deiner Endphase. Oh, okay. Das ist gar nicht dumm. Was mal was? Zurück an die Front. Das wird ein Monster in Defense. Du willst halt unbedingt jetzt leveln dafür. Also do it. Ich spiel jetzt richtig Lotto. Okay. Der richtige Name! Hä, hey, du weißt nicht, was da oben ist. Ja egal, ich rate einfach! Okay, go hold. Ich sage Wiedergeburt! Krass. Okay. Ich benutzen, nee. Ja dann, let's go. Oh! Zauberkarte war schon mal richtig. Oh. Okay. Und jetzt? Was passiert dann? Ja, nix gar nichts. Achso, lege sie andernfalls auf den Friedhof. Ja, ja Minus. <lacht> das ist mir egal, weil ich jetzt gewonnen habe. Oh. Und zwar jetzt opfere ich. Hey, hast du doch so Drei Monster. <lacht> Was? Um Ungeheuer Barbaros zu rufen. Den gibt's auch noch da drin? Das gibt's ja. Wenn ich drei Monster geopfert habe, darf ich all deine Karten zerstören. Puh. Alle, alle Karten. <lacht> ja, alle Karten. Alle Karten, die dein Gegner kontrolliert. Oh mein Gott. Ja, okay. GG, äh, würde ich sagen. Ja. Äh, äh, kannst du nicht, dann kannst du noch angreifen sogar. Ja, yeah. ja geht sogar, ne? Ja, mir fällt gerade auf, mir fehlt dir ja ein Monster. Ja, warum? Ist, ich hätte ja nicht game. Du hast ja noch 3150. so, Habe ich so viel noch? Ich dachte 650. Nee, nein, nein. Oh, oh, cool. Nicht cool. Aber ich, was habe ich? Ich habe gar nichts. Marsch der Monarchen. Meine Güte. <lacht> was ist denn das für ein Schakze-Deck? Oh mein Gott. Angriff! Ja, 3000, das das ist auch ist 150. Cool. Höhle der Finsternis! Ja klar. <lacht> <lacht> hätte ich nicht auch irgendwie Sachen Der hätte ich doch auch wahrscheinlich Ach stimmt, ich... ja! So, aber Hast du egal. Ja, ich habe mein mein mein mein, mein Dings da hier, Mare Marat, ja. bei der Tru Tribut besprochen. Ja, dann hättest du einen bekommen, hätte ich aber auch zerstört. So ja, ist. eben, wäre Ja, dann bist du. Ja gut, ich nehm's. <lacht> <lacht> Na gut, ich nehm's. Ja gut, ich nehm's auch. Vier kann ich zerstören, ja, dann setz ich ein. Oh, ja, noch ein Monster! Und dann bist du. Ja. Noch lebe ich. Schade. Diesmal kann ich Schicksalsziel nicht aktivieren. Noch lebst du. Also auf wie viele Weisen möchtest du jetzt verlieren? Sag einfach ja. Oh Gott. Na komm, wir machen richtig Allspool. Brecher, magischer Krieger. Battle Phase 3000. Okay, dann. Effekt. Dadurch kann ich machen vom Friedhof zurückholen. Was? Das geht? Ja. es steht durch Kampf. Du uh kannst -huh. einfach mal so. sagen. Nein, doch, geht nicht. <lacht> Direkter Griff. <da. lacht> ja, okay. <lacht> <g> die. <lacht> oh man, Busslifer. Ich hätte. Ja, aber. Nein, drei oh, Züge. Drei Züge. Na, ah, ärgerlich. Ich hab die ganze Zeit darauf gewartet. Aber du brauchst halt scheinbar keinen Sniper um zu gewinnen. Ja, leider das ist ja. Schon krass. So, Leute, das war das erste Duell. Falls ihr das zweite Duell sehen wollt, schaut bei Karton ist vorbei. Dort haben wir noch eine Runde gemacht und ähm, ja, ich hoffe, es wird cool und wird oh, ja. bestimmt sicherlich spannend, würde ich mal sagen. Ja, genau. Also, schaut bei ihm vorbei und schönen Tag noch.